Jetzt würde ich riechen, ob es gut riecht. Oh. Wir sind in Tarifa und es steht ein bisschen... Mein ähm auf. Ja, wieso eigentlich? Du stehst draußen. Bei uns ist ein bisschen äh, sauber machen angesagt. Oh! Ui, oh ja. es windet noch, ja, es windet Zu noch. Oh. Wir waschen Bettwäsche, ja. es es dringend nötig, Kaffeeflecken im Bett. Ähm, ja, hast du alles, davor, ne? wenn man immer Kaffee im morgens trinkt. im Bett trinkt und es schüsselig ist, wie ich, dann äh, ja. passiert sowas, ne? Passiert sowas. Ich hast glaub, du alle hab Bettwäsche? Okay, ich, ich habe hier... Dingebezügen, ja. Ich habe hier Unterhosen, ähm, Handtücher. Und dann machen wir mal eine 60 Grad Wäsche, ne? Hier gibt es so eine Eco-Laundry, die soll sehr gut sein, die testen wir mal. Und anscheinend gibt es schnelles Internet, dann können wir nebenher ein bisschen arbeiten. Dann können wir noch ein bisschen arbeiten, während wir warten, ja. Und arbeiten klappt? Klappt, ja, aber ich nutze mein eigenes Internet, weil es... Doch nicht so schnell, ne? Nee, nicht. In der App hieß es super schnelles Internet hier, aber scheinbar doch nicht. Aber es nee. ist nett hier, man sitzt hier auf so Sofas. Ja, man wird's gut sogar Und hier mit bisschen Maschinen dabei. Ähm, grün, unsere Maschine ist fertig. Ne? Ja. Die ganz linke fertig, jetzt können wir es jetzt offen stecken. Hat? Ja. Äh, ist alles fertig? Mhm. Okay, manche Sachen sind noch weit voll. aber die können wir noch laufen hier drin. Wird auch richtig Der gut gefaltet. Ist, ist dein Schlaft-T-Shirt mit in die Schlafwäsche geraten? Ja. Meinst du, ist es ist ge geschwunken? Nee, das passt bestimmt noch. Ja. Das, ist das ist es sieht gut aus. Das passe ich. Ja. Auf jeden Fall gut sauber. <lacht> Das war auch nötig. Ähm, dann helfe ich dich mal, oder? Einfach. Okay. Jetzt würde ich riechen, ob es gut riecht, aber. Äh, ja, ich habe nur den schwitzigen, vollgeatmeten Mundschutz gerochen. Ähm, aber das merke ich heute Abend dann. Aber das riecht bestimmt besser. Besser, wie die letzten Tage riecht, auf Ja, oh, ich freue mich drauf. Ja. Frisches Bett. Ich auch. Herrlich. Und dann ab, zurück zum Camping. Ja, noch kurz Brot kaufen. Einkauf erledigt. Ja. Jetzt geht's endlich jetzt ein. Im ja. Bus hat eine Bombe eingeschlagen. Wäsche, Einkauf, einfach alles kurz reingestellt. Well, als erstes geht's jetzt zurück und dann räumen wir alles auf. Genau, das sehen wir dann. Hey, du gehst Jawohl, jetzt schau die Welle an. Puh. Oh, oh, jetzt sieht man es nicht, jetzt kommt gerade nichts. Aber werdet es gleich sehen, da rechts es ist schon ordentlich was rein. Ja, nur das blöde ist, der Wind ist komplett weg zum Teil. Der ist auch richtig leicht, ja. ja. nicht so einfach, glaube ich. Also... Äh, viel Spaß! Passt du auf dich auf? Ja. Ich passe von Land auf dich auf. Hey, du wird ausgepackt. Geschenke, Geschenke. Schon mal wieder Geschenke. Hey, uns geht's gut. <lacht> Aha. Bin ich gespannt. Ich auch. Oder weißt du schon, was drin ist? Äh, ich vermute es. Und die Vermutung ist? Die Vermutung ist für mich eine Mütze mhm. und für dich eine Klappi. Ah, da bin ich mal <lacht> gespannt. Auch was für mich dabei. Ja, weil du besonders bist. Aha. Von Rapti. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Die haben uns auf Insta angeschrieben. Die machen richtig coole Mützen. Hammer! Von Berlus! Ein von Berlus-Cappy, richtig Hammer, geil. Die sieht richtig schön aus, ja. Schatzi. Und das Coole daran ist, die kann das man abklipsen, ja, oder? Und dann gibt es. Äh... Ich noch andere dazu geschickt, die können wir gleich mal angucken. Und für mich eine Cappy. Ah, mit Lowy. Unser hm. Lowy. Ah, ja. richtig schön. Hammer. Ja? An der Stelle schon mal vielen Dank an euch. Gefällt uns schon richtig gut. Ja, ich schau mal, ob es passt. Wir jetzt mal an. Ah, da sind die Patches drin, glaube ich, oder? Ja, genau, noch extra. Mal gucken. Ja. Mehr geht immer. ja das passt gut sonst. <lacht> Saucy Hair Don't Care. Auch perfekt. Mhm. <lacht> richtig cool. Und? Und? Stay Wild Ossenschild. Hammer! Richtig, richtig cool. Ja, lustig. Aber mir gefällt die von Berlus, die lasse ich erstmal äh, drauf. Ja, das Richtig schön haben und hier und haben sie uns noch Tee mitgeschickt und das oh die probiere ich, ich direkt glaub, eins. ein ich glaube da also komplett zusammen oder waren das die diese ja ja die probiere ich mal direkt oh, eins mal. Den, welchen hast du den Cola Cola ja und oh das ist schon ah. so. mhm man sieht's mmh, aber lecker lecker ja ist das Sauer schon ja. vorbei jetzt? Mhm. Hä? Oh, Jasko und Scherz. Jasko? Von drinnen. <lacht> <lacht> da kommen <eine> Kinderheizerinnen. <lacht> Kennst du das? Ja, das kenn ich. Mhm. Meinst du, ich muss mhm. es auch essen? Aber trotzdem echt lecker. <lacht> jetzt gucken wir mal, was hier noch drin ist. Willst du weiter ausgucken? Schon echt ein bisschen Weihnachten und so, ne? Ja. Friede Weihnachten. Oh, die oh, eine Kerze. Im Bett. Probieren wir mal an, oder? Ja. ah oh, die ist gemütlich. Die ist richtig flauschig auch. Richtig hm. warm. Sieht schön aus auch. Ja. Steht hier. Passt die zu meiner Augenfarbe? Warte, du bist nicht ganz scharf. Ja, ich finde schon. Ihr könnt auch mal schreiben, ob ihr es gefällt. Aber echt schön mit der Lowy auch. Ja, ja, das ist echt und <lacht> persönlich. Hey, aber du siehst auch gut aus. Tada! Sieht gut aus? Sieht gut aus, ja. Gefällt mir mit dem Kork. Mhm. Von Bellos. Richtig schön. So ein buntes Kork ist das. Hammer. Und von der Form ist okay. Von der Form ist gut, ja? ja? Ja. Sitzt auch angenehm. Sitzt gut. Ja. Und die Größe ist auch ja. gut? Perfekt. Sehr schön. Hammer. Ausgestattet cool. wieder. Hey. Hey. Ich bin ein cooler Surferjunge, ihr Mega. Hey. <lacht> War auch echt dringend nötig, weil das Ding ist ja so angenehm, ja. aber. <lacht> Na, das Ding ist, das muss halt mal waschen. Ja, wie was man sowas eigentlich? Weil das von ist ja Hand, so von Hand. Ja? Meist Klar du? von Hand. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte es von Hand gewaschen. Aber das ist auch mehr eine Sportcappy, so, ja, so ganz leicht so, zu um, zum ja. Joggen. aber dreckig, also. Dreckig, die musst von du mal Hand waschen. Von man? Ja. ja. okay. Ja, hätte ich gesagt. Ja, dann muss ich das mal probieren. Machst du eh aber nicht, jetzt, weil jetzt hast jetzt du eine. Hast du <lacht> du wechselst direkt. Ich wechsel mal, dann gucken wir das so zum Clipsen. Ich mach mal hier Salty Head Care dran. Auch cool. Schön, ja, die ist was kleiner. Ist fast schöner für dich, glaube ich. Ja. Echt schön. schön. Topi. Hammer. <lacht> Surfen war übrigens ganz, ganz schön. Es war, gar, wie gesagt, echt gar nicht so einfach, aber hat wirklich sah gut Spaß aus. gemacht. Es Ist nichts kaputt gegangen? Es ist zum Glück nichts kaputt <lacht> gegangen, weil ich bin schon auch ordentlich gespült. Ja. Und jetzt hier der Blick raus ist auch noch traumhaft. Aha. Die Wellen würden größer und größer. Morgen wird es nochmal mal sein. Gehen Mo wir noch jetzt Wellenreiten oder was denkst du? Oder machen wir ja, genau, Glück? wir würden vielleicht noch Wellenreiten. Ja, ja. ähm, sieht ob aber so aus, als ob es schon echt nah an der Küste in Schorbrig ist. Also ja, komm, lass es gemütlich machen, oder? Ja. Ey, ich mache mich auch mal an den Sentoshock. Ah, das schauen wir doch. Du dein, hast, dein der hat ihn geschluckt, aber eigentlich ist es ein Kaugummi. Ja, das wusste ich nicht. Der <lacht> ist einfach einmal geschluckt. Hm. Der kommt genauso wieder raus, wahrscheinlich. Der ja. wird nicht verarbeitet. <lacht> ja ist arg sauer. Die schon... Ja. Oh, die Moskitos kommen schon. Ist schon ewig her, als ich Sandra schon gegessen Echt, als Kind. Aber als kleines Kind. <lacht> oh, du bist voll relaxed drunter Ja, geht Da geht's gar nicht so schlimm. Habe ich mich einfach... Sehr schön, aber ich nicht so schlimm. Ich hm. fand schon echt sauer. Vielleicht der Cola-Stimmung. Kann sein, weil ich glaube, der ist was süßer wegen Abwehr. Kann sein. Oh, war, war harmlos. Schön, haben das wir unseren so. Zuckerschock schock unser Center-Schock wieder gehabt. Zuckerschock. Center-Schock. <lacht> hm? Machen wir gemütlich jetzt. Ja, ein bisschen aufräumen. Weil ob heute Abend ist Regen? Oh, stimmt, mein äh, Wing liegt da schon äh, auf, der auf der Straße. Ja, nee, genau, aufräumen, weil dahinter sieht man es vielleicht auch schon ein bisschen. Es kommt äh, dunkel, es wird auch nass. Anscheinend also, ja, die kommenden zwei Tage. Ja, ein Bus sieht es aus. Also das ist schon echt im Bus, sobald man ein bisschen was liegen lässt. Ich habe das ist auch das Ding, weil wir auf dem Camping stehen. Normal musste ja alles mal aufgeräumt sein, Wer wir da wieder fahren und leben und fahren. Und jetzt steht man einfach, dann wirft man alles irgendwo hin. Aber dann ist es auch auf Und? so... einem ja was? Eine Ah, neue Pumpe! ja das ich mal war teurer als gedacht. Aber wir lassen die auch nicht mehr auf dem Strand liegen. Einfach so, weil irgendwie lade das einen zu mitnehmen. Ähm, Aber sie pumpt gut, ne? Also ist Hammer. Also richtig gut. da hat etwas größeres Volumen. Ja, bin ich, ich zufrieden. Aber ich mal unseren Namen mal trotzdem drauf. Mach das. Weil viele haben hier diese Pumpe. Und dann räume ich so lange hier auf. Okay, super. Ah ja, und ähm, wegen dem Bilder, ein ähm, Freund hier, der Nico, hat ein Insta. Oh, okay. oh, sorry. Oh, shit. ist? die Tüte. Oh, okay. ja. Dann muss wir die mal direkt wegschmeißen. Oder noch eine andere Tüte machen. Nee, wegtun. Wegtun. Auf jeden Fall, die Nico hat ein äh, Insta360-Kamera dabei gehabt. Die habe wir mal kurz auf den Kopf gehabt. Und äh, ich finde schon richtig cool, irgendwie die Perspektive. Ihr äh, könnt mal sagen, wie ihr das findet. Ähm, ja macht schon, macht schon anderen Kamera. Also das ist schon nochmal äh, cool, dass man auch einfach richtig die Perspektive vom Surfer mitbekommt. Ähm, lasst mal in der Kommentare da hinten, äh, wie ihr das findet. Und äh, wer weiß, vielleicht äh, gibt es ja mehr so in der Zukunft dann. Kate hat herrlichen. Pasta gemacht, das gibt schon wieder Kraft nach so einem Tag. Und schau, die mhm. Kerze brennt. Wir haben Candlelight dinner Ja. Richtig, richtig romantisch. Richtig. Wie im Restaurant was? Schön, danke dir. Ja. Tomaten, nur aus frischen Tomaten, keine. Ja. Keine Soße, keine Fertigsoße. Keine Fertigsoße, sondern alles nur aus ganz vielen Tomaten. Anderthalb Kilo Tomaten. Drin. Schön, dann lasse ich mir auch ja. mal gut gehen. Also. Ein guten! Guten, guten! Hallo. Aus. Sehr traurig. Ich hatte doppelte Portionen und ich bin trotzdem schneller als Kate. Irgendwie. Ja. Ich sag's schon immer: langsam essen, gemütlich, ist für deinen Bauch besser, aber irgendwie lernst du nicht draus. 50 mal kauen, halt mach ich. 50 mal kauen. 50 mal auf die ganze Portion vielleicht. <lacht> dir nicht pro pro ah, Gabe. Ja, pro Gabe. Jetzt. Mhm. Ja, dann musst du halt jedes Mal immer warten, bis ich leer hab. Mhm. auch ja. nicht überlegen. Nehmen wir nochmal einen Schlag? Na ja, klar. Ja, klar. <lacht> um, herrlich. Kate, was machst du? Auf den Weihnachtsbaum. <lacht> Aha, Weihnachtsbaum. der Weihnachtsschmuck. Und draußen ist es wirklich ekliges Wetter. Es regnet voll. Und äh, deswegen versucht Kate mal von hier an den Weihnachtsbaum zu kommen. Die ist in der Garage. Da kriegt sie rein. Und Kate, findest du was? Ich höre sie nicht. Schauen wir mal, wo Kate ist. Hallo? Soll ich es auch schon geben? Hi. Hier, ich sehe ihn. Ich sehe den Baum. Ich stehe in der Garage. Im Karton, den brauchen wir. Und das Raclette für heute Abend, es gibt Raclette. Hm. Ja, ich das ist gar nicht so einfach, das rauszuziehen, ne? Ja, kannst du mir rübergeben. Von raus vom Walde komme ich her. Kann euch sagen, es weihnachtet sehr. Was? <lacht> ho, ho, ho. Okay, noch was, wenn ich gerade da bin, das Raclette? Nee, nee. Hack mir vorbei. Oh. ich hänge hier am letzten Schluss. Mein Pulli. Oh, die ist gar nicht fest. <lacht> das nicht mich alles ab. Alles oh, geschickt. Ah, gut, ja. dass du das so schmal bist. Oh, das gut, dass ich so wenig gegessen habe. So, jetzt bauen wir erstmal den Baum auf. Ja, und hier gibt's dann Schmuck. Schmuck und. Well, all Christmas. Ja, all the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Sell me one thing. Da vorne haben wir einen Platz gefunden. Du so gerade rein, ne? Ja, dekorieren. Ja, wobei es ist, ist ziemlich gut, Jetzt schauen wir mal, ob wir Strom haben und dann gehen die Lichter an. Ja, oh, es blinkt. Das ist auch anders einstellen. Ja. Ja, so ist es gut. So, Weihnachtsbaum steht. Weihnachtsbaum steht. Süß, richtig süßes Bäumblech. Wir sind vorbereitet. Ja. Und ähm, weil es draußen so dunkel ist und regnerisch, haben wir jetzt gesagt, was machen wir? Ein Weihnachtsfilm gucken. Ein Weihnachtsfilm? Mitte, <lacht> Mitte am Tag. Mitte am Tag. Ist doch gut. Ja. Warum nicht? Sag los, du ziehst was Schickeres an naja, zu was Weihnachten. An. Schick, schick würde ich jetzt auch nicht Schick, mehr schick, mehr. aber zumindest ähm, keine Schwinghose. Das stimmt. Kein Jogginghose. Ja, Wobei, doch, ob deine. Noch Jogginghose. Wieso? Ja, weil. Äh, ja, ja. Dein Jeans ist auch nicht besser, ne? Nee. Ja, aber man sieht ja am Tisch eh nur deinen Oberkörper. Ja, deswegen. Okay, dann. Aber echt schickt. Okay. Achso, du hast Hemd gesagt, das ist ein T-Shirt. Ein frisches T-Shirt. Verknittert. Selbst wir haben sogar jetzt was Weihnachtsdecke im Bus hängen. Das hat uns die Melli vorhin noch gebracht. Sie ist eine Merry Christmas. Was ich für alle und auch sehen, ja ist so ein, ein kleiner Aquarell. Ja, so ein Anhänger. Ja, ja, ja. Ja. Richtig schön. Ich muss mal fragen, ob hat sie das selber gemalt oder? Ist gar gut. Sein. Ich fragen. Sieht so richtig süß Sieht aus. echt schön aus. Und dann? geht ich mal raus? Ja. Geht mal raus und zieh mal eine schöne neue Flip -Flops Ja, dann. wir haben uns neue Flip -Flops gegönnt. Ähm, <lacht> ja. Sag mal. Not gezwungen, ja. weil unsere Alter einfach vom Camping geklaut sind. Ja gut, was heißt vom Camping? Wir sind an den Strand gelaufen zum Surfen. Den Weg, der Camping. Und Weg, das ist eigentlich der Weg vom Camping und dann vor der Brücke hingestellt, damit wir die danach wieder anziehen können, kamen wir zurück. Beide paar weg, meine und deine. Kais waren ganz neu, gute Reefs. Deswegen ähm, mal, Es hat gestürmt und es war voller Regen. Wir waren nicht surfen. Waren niemals, ist kein Wetter um spazieren zu gehen. Oh, nee. Ja, es ist super ärgerlich immer. gar nicht was passiert ist, halt blöd und anscheinend ist ja irgendwie Flip-Flop-Kriminalität auf dem ja. Camping, weil wir hören schon von mehreren, dass die Flip-Flops ja. da Deshalb dachten wird, also wir, wir geben jetzt nicht viel Geld für flip aus, haben uns hier so zwei Euro Billigdinge gekauft, dann ist es nicht so schmerzhaft, wenn es noch mal passieren sollte. Ja. Ne? dann stoppe ich mal auf meinen Flip-Flops, Palette. Toilette. Ja, und dann gehen wir zum Raclette-Essen. Ja, okay. ja, die Sonne hat sich äh, ein bisschen äh, eingetäuscht für Regen. So sieht es mittlerweile auf unserem Platz aus. Es gibt kaum Platz noch zum Stehen. Ähm, und äh, hier haben wir so eine Art Brücke. Mit Palette kommen wir dann doch noch mit äh, quasi trockenen Füße rein. Warten wir mal. Falls ihr euch gewundert habt, äh, wo wir eigentlich vorhin waren und den Weihnachtsbaum aufgebaut haben. Das war bei meinen Eltern, die sind nämlich gestern, gestern, Mittag, gestern ja. Mittag angekommen. Genau, richtig schön. Family time. Und ja, mit denen feiern wir jetzt heute Abend Weihnachten. Es wird Raclette gemacht. Nee, einfach Raclette gegessen. In holländisch machen wir immer ein... Chrometten, sagt man da dann. Ja. Ja. Rakletten wäre das dann so wird. Rakletten, wir Rakletten. <lacht> <lacht> genau, lass uns uns gut gehen. Der Baum steht, sieht gemütlich aus, kommt ein bisschen Weihnachtsfeeling auf. Ja, vor allem auch mit dem Wasser, wie gesagt, ja, genau. weil es, es so dunkel ist. ist. Ziemlich regnerisch. Ja, wir haben ein bisschen Film geschaut, sind dann draußen. Wir waren baden im Bikini in den Wellen, waren voller Algen danach. Ja. Aber war schön, hat Spaß gemacht. War sehr schön, Also so ein bisschen Kälte und Winterfeeling. Und ist so. angekommen ist, bei uns. Ist da, ist mit deinen Eltern mit angekommen. Ja, aber es wird äh, ab übermorgen wird es besser. Ja, und so ist gehen wir dann die Feiertage rein und ihr hoffentlich auch. Habt schöne Feiertage. Genau, feiert schön. Äh, was ihr Wenn auch ne, das, macht. Ihr seht es ja am Sonntag, das heißt, schönen zweiten Weihnachtsfeiertag danach. Ja, und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Hätte ich mal gesagt. Ja, denke ich auch. Bis dahin. Dann bis dahin. Schöne Festtage. Bleibt gesund. Und munter. Macht das Beste. Dach, dach. Tudui.